Hey Leute, es gibt wieder Free-Items und ich bin ganz ehrlich, ich will sie nicht haben. Weil, ja, schauen wir sie uns einfach mal an. Und Das erste Item, das ihr bekommen könnt, ist das Vita-Coco-Tetra-Suit. Die sind alle halt Vita-Coco-branded. Und was ist das? Was soll das bitte schön sein, hä? Dann gibt es noch den Coco-Suit. Ja, also, ja. Den Coco-Hoodie, den finde ich gar nicht mal so schlecht. Also, da finde ich sogar, den kann man tragen. Das Vita-Coco-Logo hier auf der Seite stört mich sehr. Aber sonst, von vorne sieht er eigentlich ganz cool aus. Dann gibt es noch... Vita Coco Limited Edition T-Shirt, welches sehr, sehr schlecht aussieht. Was ist das? Es ist komplett verpixelt. Alles ist blau. Now on Roblox, was ist das bitte schön? Hä? Und dann die Coco Sneakers, wie man die bekommt, weiß ich gar nicht so genau. Und hä, das sieht aus, als hätte ich zwölf Plastiktüten um meine Füße rumgerappt. Was ist das bitte schön? Aber naja, um diese Items zu bekommen, müsst ihr in Vita Coco, the Coconut Grove, reingehen. Und hier in Vita Coco the Coconut Grove gibt es wie immer ein paar Erfolge. Leider steht hier unten nicht, was man dafür tun muss. Und wie es aussieht, wissen bisher nicht viele Leute, wie man an die Vita Coco Sneakers rankommt. Ich versuche es aber noch herauszufinden. Wir gehen einfach mal rein. So, ich trete bei, bin im Spiel drin. Und als erstes gehen wir einfach dahin, wo uns der Pfeil hinführt. Das heißt, erstmal diese Hütte hier rein und reden in der Hütte dann mit dem Shopbesitzer. Aber die ganze Zeit hier auf Nächster, Nächster, Nächster, Spam, klick, klick, klick. Oh, ich habe was gekauft, so ein aber Bauch. Und dann können wir hier wieder rausgehen. Jetzt zeigt der Pfeil da hinten hin. Aber wir gehen nicht dorthin, sondern wir gehen hier ein bisschen weiter nach rechts rüber. Aber ein bisschen weiterlaufen, bis wir da hinten bei diesen Plots sind. Ich wünschte, ich könnte sprinten, aber ich kann nicht sprinten. Es dauert halt. Dann müssen wir natürlich einen Plot finden, der noch nicht bebaut ist. Ähm, der hier, da ist nichts drauf. Ich glaube, den kann ich claimen. Ja, Baumschule beanspruchen. Dann drücken wir hier Ehe zum Beanspruchen und können dann hier einfach einen Baum pflanzen. Klicken wir rauf, Baum Gepflanzt. Und schon haben wir das erste Abzeichen und das hässlichste Item von allen schon mal bekommen. So, Wasser auffüllen. Ja, Wasser auffüllen ist bestimmt immer gut. Aber für das zweite Item müssen wir das Volleyball-Minigame spielen. Zum Glück gibt es hier unten links eine Map, da könnt ihr raufklicken. Und dann habt ihr hier so ein Volleyball-Beach, was auch immer Symbol. Da klickt ihr rauf, dann werdet ihr hintepäht. Wir können hier wieder auf das Symbol klicken, um die Map kleiner zu machen. Und ähm, dann können wir das Volleyball-Minigame spielen. Ich gehe mal zu einer Stelle, wo noch niemand ist. So, und hier braucht ihr ein bisschen Geschick. Aber ihr müsst eigentlich nur auf den Sprungknopf drücken zum Öffnen und dann, wenn der Volleyball hier rechts im grünen Bereich ist, halt immer wieder auf Sprung klicken, bis ihr ein paar Punkte habt. Da oben seht ihr eure Punkte hochgehen und das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Der Typ da rechts spammt wie ein Verrückter. Ich weiß gar nicht, ob dem was, das was bringt oder nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich will es jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren. Ich klicke einfach weiter auf Sprung, bis ich die Punktzahl habe. Wir gucken einfach mal, wie weit ich spielen muss. Ich glaube so bis 200, 250 vielleicht. Mal gucken. Oh, ich habe das Abzeichen bekommen. Okay, ich war gerade bei 210 und ich glaube, ich habe verloren. <lacht> er ist mir, glaube ich, runtergefallen, aber ich habe das Abzeichen bekommen. Das waren 200 oder 210 Punkte. Ich will jetzt einmal gucken, ob das mit dem Spammen was bringt. Ich spamme. Ja, das Spammen bringt was. Ihr könnt auch die ganze Zeit auf Sprung spammen. Wie dumm ist das denn? Ja, damit ist es dann wahrscheinlich einfacher. Und für das nächste Item müssen wir uns zu diesem riesigen Wasserfall da hinten begeben mal auf die Map gucken, ob wir da irgendwie näher rankommen. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht kommen wir näher ran, wenn wir uns hier zu dieser Palme, ja, zu dieser Palme, da TP. dann sind wir am nächsten an dem Wasserfall dran, laufen da einfach hin. Und ihr bekommt dann dieses Kokosnuss-Outfit, das da über den ganzen Körper rüber geht. Wer es mag? kann's machen. Ich persönlich will, wie gesagt, die Items nicht haben, weil die sind wirklich komplett weird, aber keine Ahnung, fürs Meme vielleicht. So angekommen bei dem falsch geteilten Wasserfall, springt ihr einfach ins Wasser, da seht ihr schon so einen Höhleneingang, zumindest habe ich den eben gesehen, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Aber einfach hier weiter reinschwimmen und dann sind wir schon drin, ein bisschen rechts vom Wasserfall. Und dann würde ich einfach sagen, geht ihr durch das Labyrinth durch, ich habe keine Ahnung, wo man lang gehen muss, ich folge einfach mal dem grünen Licht und grün ist immer gut. Warum sind hier eigentlich Parts ohne Textur, die einfach so random reingepackt wurden? Das passt überhaupt nicht zum Style. Aber ich gehe einfach geradeaus durch. Wird schon passen. Oh ja. Ihr müsst einfach durch die Mitte gehen und geradeaus durchgehen. Ich habe es direkt gefunden. LOL. Und dann ist hier der Vita-Coco-Schatz oder so. Ihr drückt eh zum Greifen. Und dann kriegt ihr auch das... Da ist es, das Badge und das Free Item. Wow. Und für das letzte und meiner Meinung nach hässlichste und blödeste Item, das Vita Coco Limited Shirt, müsst ihr einfach alle Minigames spielen. Äh, ich überlege gerade, ob ich das überhaupt machen will. Ich klicke einfach mal hier hin. Sieht gut aus. Okay, dann haben wir hier schon mal ein Minigame. Ähm, gehen wir auf Spielen: Kokosnusswurf und ich weiß gar nicht, wie lange man spielen muss, aber ich drücke einfach Werfen. Yeah, super cool. Nochmal werfen. Yeah, wow, ich bin ein Profi. Nochmal werfen. Uhu. Und nochmal werfen. Krass. So, kein Bock mehr, ich gehe raus. Reicht jetzt. So, als nächstes haben wir hier noch so eine Obby. Die schließen wir auch ab. Einfach mal Okay, Ladebildschirm abwarten, dann geht's los. So, dann springen wir einfach lang. Wenn ihr schlecht in Obbys seid, dann macht euch nichts draus, weil dieses Shirt ist wirklich hässlich. Aber wir haben die Obby abgeschlossen. So, das Volleyball-Ding haben wir schon gespielt. Da hinten ist dann noch Musik. Ich weiß nicht, Musik gehört, glaube ich, gar nicht dazu. Aber da hinten ist auf jeden Fall noch Meditation. Keine Ahnung, was man da machen muss. Meditiere. Ja, ich halte eh sehr lange gedrückt. Halten. So, ich habe 30 Sekunden meditiert, ich klicke auf Abschließen, das reicht jetzt aber auch. Wir wollen dann halt wirklich, dass man meditiert, lol. Einfach nur, weil es aussieht wie ein Minigame, aber ich es noch gar nicht auf dem Schirm hatte, gehen wir einfach mal zur Musik hin und spielen das auch. Coming soon, Ach so, okay. So, dann klicken wir wieder auf die Minimap und haben dann hier noch so ein Pflanzgefäß, okay. Gehen wir zum Pflanzgefäß, drücken E und klicken einfach mal. Oh, ich habe das Vita Coco Limit Edition Shirt schon bekommen. Ich habe nicht mal alle Minigames gespielt, also es gäbe hier eigentlich noch ein Minigame, das ich hätte spielen müssen, aber ich habe schon bekommen, Gott sei Dank. Ich versuche jetzt noch herauszufinden, wie man die Coco Sneakers bekommt, aber vielleicht geht das auch noch gar nicht und nur die Entwickler haben das keine Ahnung, wir schauen einfach mal nach. So, ich habe jetzt alle Minigames ausführlich gespielt, ich habe ähm, die Insel da hinten erkundet, grundsätzlich die Insel erkundet, nach Secrets gesucht, ich habe nichts gefunden, ich bin mir sehr sicher, dass es die Sneaker entweder aktuell noch gar nicht gibt... Oder, dass man dafür das Spiel so lange grinden muss, dass es sich halt wirklich nicht lohnt für diese Schuhe. Wenn ihr es herausfinden wollt, ihr könnt vielleicht warten, bis hier irgendwann Musik kommt. Ich werde euch auf jeden Fall bei dem Spiel nicht mehr auf dem Laufenden halten, weil ich finde, das war überhaupt nicht wert. Ich habe hier übrigens auch Bäume gepflanzt, gefarmt und was nicht alles. Und, oh Gott. Ich hoffe, dass irgendeiner von euch die Items cool fand. Das war's erstmal. Schaut euch jetzt das Video an. Bis dann und ciao!